Ich weiß, es tut mir leid, aber wir müssen den Elefanten im Porzellanladen adressieren. Weihnachten steht kurz vor der Tür, Freunde. Und um diese Zeit herum kommen immer wunderwundervolle Weihnachtslimited Editions in die Drogerie. Und ich habe heute die Mistletoe Kiss RE von Riva Love's hier für euch. Mit einer spannenden Lidschattenpalette, mit einem vermutlich sehr, sehr wichtigen Produkt fürs nächste Jahr. Pinselsets und Highlighter. Und ich bin ganz gespannt, wie das Ganze funktioniert. Ich hoffe, ihr habt Lust auf eine neue Runde Drogerie-News und Drogerie-Update-Videos mit mir. Und ich würde vorschlagen, wir hüpfen auch direkt rein und starten mit dem Video. Ich sehe ein bisschen aus wie so ein lasierter Donut. Ich habe mir neulich, als ich in Erfurt war, bei Douglas das hier gekauft. Das ist von Key Soul Care, ein Let Me Glow Illuminating Serum will ich gar nicht so viel drüber erzählen, aber das ist echt spannend. Das könnte eine gute Alternative für andere Produkte sein, aber ich teste das gerade noch so ein bisschen. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr hattet alle einen wunderschönen Start in die Woche. Falls nicht, hoffe ich, dass der zweite Teil der Woche für euch wesentlich, wesentlich schöner und glücklicher wird. Ich küsse euch. Ich bin richtig, richtig gut drauf. Heute ist Sonntag. Wir waren gestern lange unterwegs. Ich habe gut geschlafen und ich habe richtig Lust auf Weihnachten. Ich möchte jetzt auch eigentlich Kekse backen. In der Kollektion sind wirklich spannende Produkte drin. Und was mir aufgefallen ist in dieser Kollektion, dass da nicht so viele Fillerprodukte drin sind. Oft sind in den Drogerie-L.E.s immer irgendwas drin, was den Wert des Aufstellers ein bisschen höher macht. Hier nicht. Wir haben einen Highlighter, wir haben eine Lidschattenpalette, wir haben eine Facepalette und wir haben Pinsel. Und nicht nur irgendwie ein Random-Pinsel, sondern wirklich ein Pinselset was passend zu den, zu den Produkten sind. Das probieren wir auch gleich aus. Bevor wir das aber machen, ich weiß nicht, wie es bei euch ist und mit Weihnachtsgeschenken kaufen. Ich bin schon seit Oktober dabei, zu sammeln und zu schauen, was ich wem wann zu Weihnachten schenken möchte. Und ich habe vor ein paar Tagen was ganz, ganz Tolles von Asam für euch bekommen, was ich euch gerne einmal vorstellen wollte. Und zwar ist das das Sweet Set. Ich habe es schon mal für euch ausgepackt. Das kommt in dieser wunderschönen Schneekugel. Die könnt ihr danach sogar wiederverwenden. Und das Ganze ist in einer limitierten Edition. Das heißt also, es gibt es nur jetzt zu Weihnachten und wenn der Vorrat weg ist, ist er weg. Mein Code gilt Tatsache auch. Auch den reduzierten Preis, der schon wesentlich günstiger ist, als wenn ihr die Produkte einzeln kauft. Und Lippenbalsam und der Spiegel sind auch nicht einzeln erhältlich. Ich zeige euch aber mal, was drin ist. Erstmal die Schneekugel könnt ihr danach wiederverwenden. Vielleicht bastle ich daraus sogar was. Oh, hm, fancy. Sieht aus wie eine Glühbirne. Ihr wisst, ich arbeite schon sehr, sehr lange mit Asans zusammen, weil ich einfach die Qualität sehr schätze, die Preise sehr schätze und vor allen Dingen das Zusammenspiel zwischen Pflege und Make-up und wie einfach ist es ist die Produkte zu benutzen. In dem Sweet Winter Set sind neben einer limitierten Magic Finish Edition in der klassischen Farbe, Übrigens, es gibt jetzt auch sehr, sehr hell die klassische Farbe, mittel und recht dunkel von den Magic Finishes. Also auch darauf gilt natürlich mein Code. Falls euch das Set nicht interessiert, es gibt sehr, sehr viele spannende neue Produkte bei Asam. Der Flacon oder der Tiegel Lim der Limited Edition ist ein ganz anderer als der klassische. Der ist noch schwerer, der hat hier so schöne gefrostete Kristalle mit drauf und Sterne. Und ist ein sehr, sehr hochwertiges Produkt. Falls ihr Magic Finish nicht kennt, das Ganze ist so konzipiert, dass ihr im Prinzip nichts anderes mehr braucht. Foundation, Primer, Concealer und Puder sind hier schon mit drin. Ihr tragt es euch auf und euer Teint ist perfektioniert. Das ist was, wenn ihr sehr, sehr schnell arbeiten wollt. Vielleicht habt ihr Erfahrungen mit dem Magic Finish. Schreibt das gerne einmal unten in die Infobox. Es gibt aber auch zwei weitere Produkte in diesem Set, die es im Prinzip mit dazu gibt Und das ist einmal dieser super coole Taschenspiegel, den ihr einfach perfekt mitnehmen könnt. Oder vor allen Dingen, das ist ja wirklich so ein Geschenkset. Wenn ihr wisst, jemand liebt das Magic Finish, könnte das die perfekte Lösung für euch sein, als kleines Geschenk. Auch das ist angepasst in diesem Schneeflockendesign. Und ein Volume Lip Balm, der aussieht wie so ein kleiner süßer Keks. Den trage ich mir auch gleich mal auf. Der pflegt die Lippen schön. Und er riecht so ein bisschen nach Lebkuchen und Schokolade. Also Zucker, Zucker süß. Perfekt für die Handtasche, also falls euch das Winter Set für euch selbst vielleicht oder zum Verschenken interessiert, dann schaut gerne einmal unter dem Video in dem Link vorbei, dort kommt ihr direkt zu dem Produkt. Mein Code gilt aber auf fast alles. Damit kriegt ihr 15% auf das komplette Asam awesome Beauty Sortiment, holt euch noch ein paar Weihnachtsgeschenke. Es gibt natürlich auch noch viele weitere tolle Sets, die ihr sehr, sehr gut verschenken könnt. Ich setze euch alles unten in die Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Da es in der Limited Edition keine Foundation gibt oder keine T Tools für die Foundation, mache ich einmal meine Base fast fertig und dann sehen wir uns gleich wieder. Starten wir mit dem ersten Produkt, was wir schon so oder so ähnlich kennen. Und das ist der Bouncy Highlighter. Der lässt durch seine zahlreichen Glitterpartikel Gesicht und Körper intensiv funkeln. Kommt in diesem klassischen Bouncy Highlighter Design. Diesmal aber nicht mit so, einem, mit so einer Glitzeroberfläche, sondern in diesem Zuckerstand-Design. Und hat 8 Gramm mit drin. Das Ganze sieht einmal so aus. Und das ist ein sehr, sehr spannendes Produkt. Also, das erinnert mich sehr stark an die Fenty Beauty Diamond Bomb-Dinger. Auch von der Textur her. Das ist grober Glitzer. ne? Aber so, dass der so eine. Ja, ich will nicht sagen eine ölige Base, sondern eine feuchte Base hat, die sehr, sehr zart schimmert. Ich tupfe mir den jetzt einmal hier auf und blende mir den in die feuchte Foundation ein. Und dadurch wird das Ganze so ein bisschen länger haltbar. Das ist ja bei dem Fenty Beauty Highlighter immer so ein bisschen das Problem gewesen, dass er nach ein paar Stunden nicht mehr hält, wenn man ihn auf eine gesettete Base gepackt hat. Der hier ist eins zu eins genau dasselbe. Was super, super schön ist, wenn ihr euch den wirklich, wenn ihr beispielsweise einen tieferen Ausschnitt tragt oder den Overall übers Gesicht gebt und ihr wisst, ihr seid gut beleuchtet. Manchmal weiß man das, wenn man gut beleuchtet ist, wie zum Beispiel im Restaurant bei Kerzenlicht oder so. Dann ist das eine fantastische Alternative. Was ich damit sehr, sehr gerne mache, ist, den einfach nur aufs Augenlid. Das will ich jetzt nicht machen, weil wir ja eine Lidschattenpalette haben. Aber wenn euch der Diamond Bomb von Fenty interessiert, ihr aber sagt, okay, das ist mir einfach zu teuer, dann probiert den aus. Der sieht sehr subtil aus. Und man nimmt diese einzelnen Glitterpartikel, jetzt, wenn man ihn so punktuell ein bisschen aufträgt, kaum noch wahr, aber doch schon. Also es ist wirklich wie... So flüssiges Metall, ich liebe die. Ich weiß nicht, ob das jetzt eine neue Farbe ist, ich glaube nicht. Das ist aber eine recht universelle Farbe. Also der hat so einen leichten goldenen Touch mit silbernen Reflexen. Sehr, sehr, sehr, sehr schönes Produkt. Also große Empfehlung, das, das kennt ihr schon, das gibt es halt jetzt wieder. Ähm, Finde ich auch in Ordnung, weil manchmal hat man den nicht gekauft und man hat die Verpackung nicht entsprechend gefunden. Der ist neu da. Große Empfehlung als Dupe zum Fenty Beauty Diamond Bomb. Highlighter. Gehe jetzt einmal ganz leicht mit so ein bisschen Puder über die Stellen, die ich nicht ganz so glänzend haben möchte. Sorgt einfach dafür, dass es dass der Highlighter natürlich auch noch mal ein bisschen mehr rauspoppt. Den könnt ihr dann damit auch so ein bisschen mit dem regulären Puder fixieren und habt dann eine sehr spannende, aufregende Base. Es gibt aber, und das glaube ich könnte echt ein spannendes Ding sein, eine Face Palette. Gab es schon sehr lange nicht mehr von Rival Love Me und auch mit den Farben glaube ich nicht. Erstmal der Highlighter ist schön dunkel, das heißt, wenn du ein bisschen dunkler bist, dann kannst du den auch sehr, sehr gut benutzen oder halt auf den Augen. Du hast aber auch spannende Blush- und Konturshades und die Contour Shades sehen extrem kühl aus. Also wirklich schon fast in die graue Richtung und das ist elementar für, oh ja krass, für eine Konturfarbe. Wenn du sehr hell bist, nimmst du die eine, wenn du etwas dunkler bist, so wie ich, also ein Stückchen dunkler als sehr weiß, dann könnte das vielleicht funktionieren. Wir probieren das einfach mal aus, weil ich glaube, das ist etwas, was so ein bisschen gefehlt hat in der Drogerie als günstige Alternative. Ich gehe einfach in beide Farben jetzt mal rein, arbeite mir das erst in die Hand ein und tupfe mir das dann. Hier hin und in Kombination mit dem etwas helleren und etwas dunkleren ist das halt so eine Mischung aus Kontur und Bronze. Also je nachdem, welche Farbe du haben willst, du kannst dann natürlich auch in den kühleren gehen und noch ein bisschen mehr schattieren. Muss halt ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu, zu viel wird. Aber farblich, ja perfekt. Mmh, snatched. Und dann gehe ich gleich hier so ein bisschen lang. Du kannst den natürlich auch so ein bisschen als Bronzer benutzen dann. Aber damit bin ich ein bisschen vorsichtiger. Und jetzt schau mal, siehst du jetzt diesen Glittereffekt auf der Haut? Yes, come through. Also erstmal der Highlighter. 10 von 10. Die Konturfarbe, ich habe jetzt ein bisschen mehr genommen, dass ihr die Farbe auch auf meiner Haut sehr gut erkennen könnt. Ich korrigiere hier unten nochmal so ein bisschen. Sehr, sehr gute Farben. Es gibt auch noch zwei Blushfarben, die fand ich recht spannend, weil der eine sehr, sehr, sehr, sehr hell ist. Ich gehe jetzt einfach mal in beide auch wieder rein. Die haben beide so einen leichten Schimmer mit drin. Sieht auch so ein bisschen aus wie Fürstpückler eis, die Palette, ne? Sieht schon wieder aus wie ein glasierter Donut. Glass Skin. Und was ganz krass ist, die beiden Farben zusammen, also dieser helle Highlighter-Ton, der aber auch nicht so richtig highlightend ist, sondern wie so ein Face-Puder fast. Da könnt ihr es sehen. Und den hier zusammen ist wie so ein Color-Correction-Powder. What? Ich nehme euch noch mal ein Stückchen zurück, dass ihr die Base wirklich in der ganzen Glory einmal erkennen könnt. Das ist purer Glow. Du musst das natürlich nicht so übertreiben. Ich, ihr kennt mich mittlerweile, ich gehe da ja wirklich ins Vollgas. Ich habe aber gerade die Pinsel vergessen. Das sind vier Pinsel. Wir haben zwei Puderpinsel und zwei Lidschattenpinsel. Die würde ich jetzt mal zulassen. Die packe ich euch in eine Verlosung mal mit rein. Ich habe ja wirklich viele Pinsel mittlerweile hier. Sehr, sehr schön. Die Verpackung fühlt sich auch recht hochwertig an. Ein Powderbrush, Rougebrush, Eyeshadow Blender und Eyeshadow Packing Brush. sehen gut aus. Also kann ich mir vorstellen, dass man damit sehr, sehr spannende Sachen machen kann. Base ist phänomenal. Da kann ich nichts zu sagen. Ich meine, ganz ehrlich, die Palette kostet 3,99 Euro. Pima Daumen, der Highlighter vielleicht 2,99, vielleicht mittlerweile 3,49. Also alles im wirklich unteren Preissegment. Wir haben noch eine Lidschattenpalette. Und Lidschattenpalette ist immer so entweder mega krass oder... Hm. Und Das ist die Mistletoe Limited Edition. Und da haben wir 16 aufregende Lidschattenfarben. Die hochwertige Textur ist stark pigmentiert und lässt sich somit easy auftragen, aufbauen und verblenden. Wir haben verschiedene Texturen auch hier in der Palette mit drin. Wir haben matte Töne, wie beispielsweise dieses Burgunder, dieses... Ja, geht so ein bisschen in das äh, Lilac-Rot. Wir haben Schimmertöne, klassische Schimmertöne mit verschiedenen Dimensionen. Also einmal creamy. Wir haben mit so glitter -Specs mit drin, die so ein bisschen irisierend sind. Und wir haben glittershades Einmal in Schwarz, das... Uh, das ist was anderes. Was ist das denn? Ew. Das ist so ein... Wie, so ein Gel? Ja, das, die Farbe verstehe ich nicht. Also das Schwarz verstehe ich nicht ganz, aber nicht so schlimm. Wir haben diese klassischen Glitter -Shades, die kennen wir ja schon. ne? Also die kannst du wirklich richtig krass aufbauen und dann hast du einen sehr, sehr intensiven Effekt. Wir schminken heute mal einen recht weihnachtlichen Look, würde ich sagen. Wir starten mit dem Rot hier. Und das setze ich mir hier direkt einmal in die Lidfalter. Ich arbeite von mittel zu hell und dann zu dunkel heute. Einfach hier so ein bisschen uh, schießt pigmented press mir das pigment aber natürlich auch richtig gut rein ne? also ich empfehle euch bei so intensiven farben immer auch eine semi feuchte base zu benutzen also es muss jetzt nicht so unbedingt ein lidschatten primer sein ich habe ja jetzt auch keinen benutzt sondern einfach nur so ein bisschen concealer und foundation was damit drauf war und die farbe blende ich mir aus mit so einer kombi aus dem ton hier und dem ton dass ich einfach so eine etwas hellere farbe habe und hier rüber gehen kann. Und jetzt müssen wir natürlich ein bisschen blenden. Aber es geht. Was mir sofort auffällt, die Farben verblenden sich nicht ins Nichts, sondern du hast immer noch Pigment da. Das ist natürlich der Trick, wenn man erst so eine mittlere Farbe hinsetzt und dann nochmal eine hellere Kombination davon einfach rübersetzt. Dann geht das Ganze wesentlich einfacher und du verlierst halt auch nicht so viel Pigment beim Blenden. Okay! Das ist definitiv eine Farbe, mit der wir <lacht> gut arbeiten können. Ich nehme jetzt nochmal den Pinsel von eben und äh, verdunkel mir das mit diesem ja, Burgunderton. Und den baue ich mir richtig intensiv auf. Das ist leider der dunkelste. Ich dachte, dass der schwarze Ton noch ein bisschen dunkler vielleicht ist. Also, das ist ein matter Ton ist, ist er jetzt nicht. Aber das kriegen wir definitiv hin. Ich muss wirklich sagen, ich bin schwerst beeindruckt, wie Rival Loves Me vor allen Dingen. Also Rival Love's Mie hat an Lidschatten, würde ich sagen, den krassesten Sprung die letzten drei Jahre gemacht. Weil die Qualität einfach... Das preis leistungs stimmt jetzt, ne? Und das ist wirklich, wirklich gut. Ich muss sagen, ich greife auch oft zu Lidschattenpaletten von Rivalabs Mie, weil die halt immer spannende Farbkombinationen haben. Ich würde mir jetzt noch ein Schwarz wünschen, wenn ich ehrlich bin. Ähm, ist aber völlig in Ordnung. Also wir haben Pigment auf dem... Offensichtlich viel Pigment auf dem Auge. Ich würde jetzt mal vorsichtig mit der flachen Seite von dem Pinsel in den Schimmerton hier gehen, einfach um schon mal so eine Base zu haben. Aber du siehst es halt und der passt farblich sehr, sehr gut zu den anderen Tönen. Und jetzt hier unbedingt in diesen goldenen Glitterton und den tupfe ich mir hier einfach oben rüber. Und jetzt wird es natürlich auch sehr, sehr, sehr, sehr, sehr weihnachtlich. Der hat eine recht, also das ist wie so eine vaseline -ige. Base, Dadurch hält der Lidschatten natürlich sehr gut. Und dann gehe ich nochmal in diesen Goldton hier mit rein. Und mische den einfach rein. Und habe dann nochmal so ein bisschen mehr Dimension. Was sehr, sehr gut funktionieren würde, ist auch hier mit diesem Bouncy Highlighter. ne? Da kannst du ja auch einfach mit reinpressen. Und hast dann nochmal eine andere Dimension an Schimmer. Und damit ziehe ich mir jetzt auch wie so eine Cut Crease. Wow, 4 Euro. Was kostet die Palette? Also, der Schwarz... Habe ich nicht ganz verstanden, bin ich ehrlich. Ich will aber noch unten unbedingt grün hinsetzen. Und dafür gehen wir einfach in diesen Ton hier und stempeln uns den hier hin. Also das ist ein recht gedecktes Grün. Äh, nicht so leuchtend, dadurch sieht es nicht, so, nicht ganz so künstlich aus. Ich mag es. Freunde, was soll ich sagen? Es war wirklich kein Flop dabei. Eine sehr spannende... Unterhaltsame Limited Edition. Ich bin sehr gespannt, welches Produkt euch von der Limited Edition am meisten interessiert. Und eine kleine Erinnerung, schaut doch unbedingt einmal bei Asam Beauty vorbei. Dort findet ihr nicht nur das Christmas Set, sondern viele weitere spannende Produkte. Wesentlich günstiger mit meinem barbat Ganz wichtig, mein Code gilt on top für dieses Set. Also schaut da gerne einmal unten im ersten Link in der Infobox vorbei. Ich bedanke mich, dass ihr heute mit dabei wart, ihr süßen Mäuse. Wünsche euch einen wunderschönen Abend oder einen wunderschönen Tag.